guten morgen ähm, 26 oktober 22 ich sehe wieder dass äh, über uns ordentlich gesprüht wird normalerweise würde mich das ärgern aber es gibt was anderes zu beobachten nämlich moment mal ich gehe mal ein bisschen höher genau der da oben der kam gerade vorhin an ging dann hier runter ich weiß nicht, ob uns auf dem video sieht und kommt dann da unten bei den anderen wieder raus ähm, ich habe den eindruck die kommen gar nicht mehr gegen an. Die schaffen es nicht mehr, den Himmel zu verdunkeln. Was mir gefällt. Ähm, ich hatte die letzten zwei Winter beobachtet, dass wir immer eine geschlossene Wolkendecke über uns hatten. Und wollte das dieses Jahr, dieses Halbjahr, einfach mal dokumentieren, indem ich täglich äh, vier Fotos vom Himmel mache, damit man dann einfach mal einen Eindruck hat. Und ähm, ja, es ist nicht so dunkel, wie es äh, die letzten beiden Winter war, Entschuldigung, im Hintergrund ist halt jemand im Hof, der Krach macht. Ähm ja, die Sonne kommt doch immer mehr durch. Ich sehe natürlich immer, dass regelmäßig gesprüht wird, aber ähm, es hält nicht lange. Und ähm, ich weiß nicht, welcher Einfluss dafür zuständig ist, dass es nicht mehr klappt, aber die, von denen wir denken, halt, dass sie so viel Macht haben und über uns, über unsere Köpfe hinweg uns besprühen. Vielleicht ist ihre Macht gar nicht mehr so groß. Ja, der Gedanke gefällt mir. Ich mache heute eine Timelapse von diesem Himmel hier und den, die lade ich dann später mal hoch. Ja, wenn ich das so sehe, ich habe da positive Gedanken, dass das alles gut wird. Die schaffen das nicht.